Hi, ich bin aufgefordert worden, was Kluges zum Thema Handarbeiten zu sagen und das läuft jetzt unter dem Motto zwischen Push and Pull und Knit and Pearl, warum Programmieren und Handarbeiten dieselben Hirnareale kitzeln. Ähm, kurz zu mir, ich bin irgendwie mittlerweile seit zwölf Jahren Webentwicklerin und ähm, eigentlich seit meinem achten Lebensjahr habe ich irgendwie ständig was in den Fingern, was Handarbeiten angeht. Ich mache Stricken, Häkeln, Nähen, ich mache ein bisschen Schmuck im Chainmail, also im Kettenhemdtechnik. Ich kann Klöppeln und Sticken und wenn ihr mich in meinem, einem Rohbau aussetzt, dann ist hinterher tapeziert, getefelt, äh, Laminat und Teppich ist verlegt und ich stehe wahrscheinlich mit Muffins vor euch. Ähm, nur um so ein bisschen meinen Hintergrund äh, zu, ähm, äh, zu erläutern. Ähm, und ich habe neulich an einem Podcast, an einem Näh podcast äh, teilgenommen und dabei haben wir festgestellt im Gespräch, dass die, dass die personelle Überschneidung zwischen IT und Handarbeiten überraschend groß ist. Also jetzt nicht nur so Stricken und und Sticken und sowas, sondern auch die Leute, die nähen und die auch selber äh, Dinge designen, ähm, dass da also die die Überschneidung zwischen IT und Handarbeit ausgesprochen groß ist. Und das hat mich so ein bisschen ins Denken gebracht, warum das eigentlich so ist. Und eins der ersten Gründe, wo ich mich lange gegen gesträubt habe, ist der Ausgleich. Weil ganz häufig, wenn man sich gerade als weiblicher Programmierer irgendwo hinsetzt und das Strickzeug rausholt, da habe ich tatsächlich schon gesagt, kriegt, na toll, 30 Jahre Feminismus für den Arsch und äh, ne, so. Und deswegen habe ich, ich sträube mich halt dagegen, dass ich so einen männlichen Beruf habe und deswegen ein weibliches Hobby zum Ausgleich brauche. Und das hat mir dann lange den Blick dafür versperrt, dass es halt tatsächlich mein Ausgleich ist, weil als Webentwickler mein Job ist visuell und sonst nichts. Und deswegen brauche ich mein, meine Hobbys einfach, um, um die anderen Sinne zu, zu kitzeln, um, um äh, auf den Stoffmarkt zu gehen und da Stoffe zu begrabbeln. Oder wenn man mit einer wirklich scharfen Schneiderschere durch Stoff schneidet, dann gibt das so eine, so eine schnurrende Vibration oder Seide riecht so ein bisschen süßlich oder ich habe irgendwann Wolle verstrickt, wo noch ganz viel Lanolin drin war und ich glaube, ich habe noch nie so weiche Hände gehabt. Und deswegen, das Handarbeiten ist für mich tatsächlich ein, äh, ein Ausgleich zu dem, was ich sonst so tue. Und außerdem ist ein ganz wichtiger Punkt das Customizing. Ich bin auf äh, Content-Management-Systeme spezialisiert. Das heißt, wenn mein Kunde ankommt und sagt, ich hätte gerne eine Website, dann könnte ich sagen, hier hast du einen WordPress, sieh zu, wie du klarkommst. Und dann sagt er, ja, aber ich hätte gerne noch das und das. Und dann sage ich, nee, ist nicht. So, mein, mein Berufsleben besteht daraus, Dinge passend zu machen. Ne? Und deswegen sehe ich dann zum Beispiel auch nicht ein, warum ich einfach Klamotten von der Stange kaufen sollte. Warum ich nicht, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe ein Fable für 50er-Jahre-Mode, dann nähe ich mir die halt und zwar genauso, wie ich sie haben will. Ne? Und, und ich glaube, da ist tatsächlich, dass es äh, eine Sache, die uns äh, ITler alle irgendwie antreibt, dass wir wissen, dass man die Welt verändern kann. Ähm, warum sollte man es also nicht tun? Ähm, das Ulkige ist, ähm, dass tatsächlich umgekehrt die Handarbeiter auch überraschend nah an dem Ganzen dran sind. Zum Beispiel gibt es im Internet eine ein unglaubliche Anzahl an Generatoren. Du kannst also zum Beispiel deine Maschenprobe, so wie breit dein Gestricktes ist, das gibst du ein und du gibst dein, deine Maße ein und dann sagt er dir, wie viele Maschen du anschlagen musst und nach wie vielen äh, Reihen du halt äh, äh, das machen musst und das machen musst. Und es gibt halt Pulli-Generatoren. So. oder es gibt auch verbrauchsrechner also dass das stricken von, von dreieckigen tüchern ist ist äh, da, da kann man sich komplett das gehirn bei verknoten weil stricker dazu neigen äh, so viel wolle wie möglich verarbeiten zu wollen weil das ja schade ist hinterher ein kleines strickstück zu haben und noch ganz viel wolle über zu haben und deswegen ist so eine triebfeder des strickers ist so ich will alle wolle ich will so viel wie möglich aus der wolle rauskriegen und wenn man so dreieckige tücher ähm, äh, strickt, dann ist das paradoxe halt, dass man irgendwie mit dem ersten von zwei Knäueln irgendwie so 75 von der Breite hinkriegt und dann für die äußere, äh, die, das zweite Knäuel dann braucht für, für das bisschen äußere Borte sozusagen und deswegen gibt es ganz viele Leute, die sich wenigstens irgendwie eine kleine Excel-Tabelle schreiben, die berechnet, wie viele Maschen man schon gestrickt hat und wie viele Maschen man noch rauskriegt. Eine andere interessante Sache ist, es gibt viele Leute, die zum Beispiel Strickmaschinen hacken, da ist Fabienne Serriere eine, die da ganz weit vorne ist, die jetzt inzwischen auch sich tatsächlich zu meinem großen Neid eine, per Kickstarter eine industrielle Strickmaschine hat finanzieren lassen, was ich wirklich toll finde. Und das sind eben auch so Sachen, wo man sagt, okay, ich habe hier eine Strickmaschine, die tut nicht das, was ich will, also zwinge ich sie dazu. Außerdem ist tatsächlich das Stricken als Arbeit überraschend nah an der programmierung wenn man sich das mal anguckt da oben das ist eine schrickstrift die wird in reihen gelesen hin und zurück und was hier also passiert ist dass ich im prinzip zwei ineinander verschachtelte schleifen habe das eine ist äh, horizontal ich stricke ein paar rein und das in rot ist der rapport das stricke ich so lange wie ich noch genug also while still genug maschen für einen rapport stricke ich das und dann stricke ich die Sachen am Ende. Und dann habe ich halt den vertikalen Rapport und irgendwo im Muster steht halt, mach das 17 Mal. Das heißt, ich mache also die While-Schleife und dann mache ich gleichzeitig äh, vor E to 17 mache ich halt äh, die, den vertikalen Rapport und das sieht dann ungefähr so aus. Das ist Juni äh, Yangs äh, Print of the Wave Stole. Das heißt, man, man erkennt tatsächlich viele Sachen wieder. Ähm, es gibt zum Beispiel auch äh, überraschend viel Mathematik. Das hier ist der sogenannte Pi-Schall. Ähm, ich habe eben normalerweise, wenn ich versuche was Rundes zu stricken, wobei tatsächlich ein, runder, ein rundes Tuch irgendwie eine dämliche Idee ist, aber okay, ähm, dann habe ich halt das Problem, dass ich wahrscheinlich mit, mit, äh, mit äh, Dreiecken arbeite. Und wenn wir davon ausgehen, dass viele äh, Muster halt tatsächlich so kacheln, dann habe ich das Problem, dass ich immer anteilige Mustersätze habe. Und da hat dann irgendwann, ich glaube es war äh, Elizabeth Zimmermann, den Pie ähm, erfunden. Der darauf basiert, dass jedes Mal, wenn sich im, korrigiert mich, wenn ich, wenn ich falsch liege, äh, jedes Mal, wenn sich der Umfang eines Kreises verdoppelt, verdoppelt sich auch die, der, nee, der Radius eines Kreises verdoppelt sich auch der Umfang, liege ich da ungefähr richtig? Nach Pi, egal. Und ähm, das ist eben halt, man sieht hier, dass der sozusagen in Ringen gearbeitet ist, die Ringe werden immer doppelt so breit und innerhalb dieser Ringe bleibt die Maschenzahl aber konstant, was aus designtechnischen Gründen einfach eine tolle Sache ist, weil ich mich dann nicht darum kümmern muss, dass mein, mein Rapport sich ändert. Und ähm, das sind so Sachen, wo, wo die Leute sich dann auch einfach die Mathematik hernehmen und sagen, das ist eine coole Sache. Es gibt sowieso ähm, einen, einen sehr hackischen Gedanken, nämlich dieses, weil wir es können. Das machen Stricker auch häufig. Wir haben zum Beispiel hier dieses Ding, das heißt, hm, surprise hören. Und man, man strickt halt irgendwas, was aussieht, als sei es ein paar Mal überfahren worden. Und dann macht man da ein bisschen elegantes ähm, Origami. Und hat das Baby Surprise Jacket, ist tatsächlich auch von Elizabeth Zimmerman. Und da stellt man sich so ein bisschen die Frage, ja warum strickt man nicht ein Standard-Baby-Jäckchen, sondern sowas? Und es ist eben halt dieses, weil wir es können. Das ist dieselbe, derselbe Gedanke, der hinter so ähm, äh, esoterischen Sprachen wie, wie Brainfuck steht. So warum sollte man aus irgendwie vier oder fünf verschiedenen Zeichen eine Programmiersprache schreiben? Weil wir es können. Das ist, äh, dann gibt es auch noch LOL-Code oder wir, es gibt auch... Ähm, also gesprochene Sprachen, Constructed Languages, die dann irgendwie nur aus Vokalen bestehen. lol -Code, genau, ist auch eine, ist auch eine äh, esoterische Sprache. Ne? Und das läuft halt alles unter, weil wir es können. Und unter diesem Motto würde ich jetzt gerne mit einem, einer Art Pickspam spam sozusagen abschließen. Ähm, das hier sind Stinos. Stino steht für stinknormale Socken. Das ist die klassische gute alte deutsche Socke nach dem Original-Regia-Rezept. Die ist nur leider, sie ist relativ kompliziert und man kann sie eigentlich nur stricken, wenn man vier Jahre lang bei der eigenen Oma in Lehre gegangen ist. Ähm, die, die wird von oben nach unten gestrickt und dann strickt man an der Hacke so ein Läppchen und dann macht man da vorne ein Dreieck dran und dann muss man rundherum maschen. auf. ist ganz kompliziert, kann keiner. Und das Problem ist einfach, dass wenn ich von oben nach unten stricke, dann kann es mir sein, dass ich entweder am Ende der Socke noch Wolle überhab, was doof ist, oder umgekehrt, es kann sein, dass ich am Ende der Wolle noch Fuß überhab, was noch döver ist. Und deswegen war einer der ersten Hacks, der jetzt in letzter Zeit aufgetaucht ist, sind toe up socks Wir stricken also von unten nach oben. Dann äh, gibt es das Problem, ähm, dass Sockenstricken eigentlich komplett unhackisch ist, weil man zwei identische Teile herstellen muss. Man strickt ein Teil und dann genau identisch. Man lässt also keine Learnings oder so in den nächsten, also ist es ist kein Prototyp und das richtige Teil, sondern man, man, zwei identisch das ist komplett absurd. Und deswegen ist also unter Strickern das second sock Syndrome eine anerkannte Berufskrankheit. Das haben die Leute dann dadurch ge <lacht> gelöst, dass irgendjemand erfunden hat, wie man zwei Socken gleichzeitig stricken kann auf einer langen Nadel. Ich habe das irgendwann mal auf die weitergetrieben und habe gleichzeitig vier Fäustlinge gestrickt. Es gibt aber auch Leute, die gleichzeitig auf denselben Nadeln acht Paar Socken gestrickt haben. Warum? Weil sie es können. Ähm, jetzt ist nun, äh, ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, so, so ein Fuß ist ja nun durchaus interessant in der, in der Topologie und so. Ähm, äh, eins, das, also man, man könnte jetzt sagen, okay, ich mache einfach einen Schlauch mit einem Schlitz drin. Oder ich stricke meine Socke so äh, äh, flexibel, dass der Socke egal ist, wo ich meine Hacke hin Oder ich stricke einen afterthought Heel. das heißt, ich mache einen, ähm, da, die, die schwarze Linie da drin, das ist ein Hilfsfaden. Und den trenne ich dann auf und dann stricke ich da eine Socke rein. <lacht> Oder ich mache einen runden, so äh, einen runden äh, ich, ich stricke was, was aussieht wie eine Mütze mit I-Flaps mit und stricke da dann den Rest von der Socke dran. Da gibt es coole Versionen von. <lacht> Oder ich stricke sowas. Oder ich stricke ein Stück Spitze und stricke da dann Socke drumherum. Das sieht dann im zweiten Teil sieht das so aus. Oder ich fange mit einer schrägen Socke an. Und äh, das sieht sehr schön aus, aber ich muss dann irgendwie gucken, dass ich mit einem eleganten Schisslerwenk um die Hacke drumherum komme. <lacht> man kann Socken auch häkeln, man kann Socken auch platt häkeln und dann zunähen. Man kann Socken auch quer stricken, das heißt, ich fange hier an zu stricken, stricke rüber und nähe hier zu. <lacht> Oder ich stricke wieder mal was, was aussieht, als sei es mehrfach überfahren worden und nähe das dann, äh, das ist hier in der Mitte, von dem blauen ist das zugenäht, und nähe das dann im Prinzip zu. Und ja, das war mein <lacht> Überblick darüber, warum wir Handarbeiter eigentlich gar nicht äh, so weit von den Hackern entfernt sind. <lacht> wow, fünf Minuten habe ich noch. Ich hoffe, ihr habt Fragen. Hoffe ich eigentlich auch. Ich habe eine Frage. Gibt es die Quellen zu den ganzen Strickanleitungen ähm, in deinem Ich werde das <lacht> verbloggen. Ich werde das baldestmöglich verbloggen und ich habe tatsächlich, es gibt für all das gibt es Anleitungen. Ich kann mal vertwittern, ich hab, wer schon auf reverie.com ist, ist gut. Wer, wer Interesse hat und noch nicht da ist, sollte das tun. <lacht> Weil äh, reverie.com ist, ist, war mal eine der größten Ruby-Anwendungen fürs Stricken und äh, ist insgesamt eins der. Genialsten Stücke Software, die ich hier gesehen habe, das heißt, das sollte man sich eh angucken. Und ähm, da gibt es halt unter anderem strickmuster Strickmustersammlungen. Und da habe ich auch eine Sammlung mit den Sachen angelegt. Also wie gesagt, ich verblogge das alles und äh, werde dann aber auch noch hinweisen, wo man das sonst noch so findet. Jo, kannst du ja mit dem <lacht> Hashtag Jugendhakt verbloggen machen. Ansonsten ähm, gibt es drüben im FabLab auch eine Strickmaschine von Nico, der hat seine mitgebracht. Der hat oh, cool. eine eigene. Ähm, Könnt ihr ausprobieren, der ist Mentor auch hier. Ähm, ja, habt ihr noch Fragen? Ansonsten gibt es noch irgendeine andere Handarbeitstechnik, die du empfehlen würdest, so zum Einstieg nähen? Bist du ich bin, ähm, tatsächlich nähe ich sehr viel, weil ich habe in der Tat ein äh, Faible für 50er Jahre Mode und da hast du dann, also gerade in meiner Größe kriegst du nicht so viel von der Stange und das ist dann so, dass es dann häufig so in Richtung so Rockabilly abdriftet, was nicht so ganz meins ist und äh, da habe ich dann irgendwann auch mehr oder weniger aus Selbstschutz angefangen, selber zu nähen, was eine coole Sache ist. Cool, cool. Ähm, ihr könnt euch auch im Fab Lab einmieten, da kann man dann auch Nähmaschinen sich besorgen und so weiter, wenn man die nicht noch zu Hause rumstehen hat von den Eltern. Jo. Ja, cool, dass du da warst. Ja, sehr gerne. super Superschön.